Er hat zwei Testamenten geschrieben. Der erste Testament wollte, dass die Familie wird aufmachen, bevor seiner Beerdigung. Der zweite Testament nach seiner Beerdigung. Das war unklar, aber so hat Papa gesagt, muss man das respektieren. Die machen auch das erste Testament. Und um diesem erste Testament steht Liebe Kinder, ich möchte, dass ihr werdet nicht beerdigt, mit meinen Socken. Gut? Meine Jude? Eine Jude? Meine Jude. Gemeinde neben Bonn war. Das. Ja. Ja. Eine Jude? Und eine gläubige Jude, traditionelle Jude. Jeden Schabbat war in die Synagoge. Koschere Haus, alles war richtig. Mit Socken darf man nicht. Was macht man? Die Kinder gehen zum Rabbiner. Der Rabbiner sagt, eure Vater war ein sehr reicher Mann, er hat sehr viel gespendet, hat sehr viel gebaut, aber ins Jüdentum darf man das nicht. Das kann ich machen. War eine große Streit, hat nicht geholfen, der Rabbiner hat gesagt, die haben die Beerdigung gemacht ohne so. Also, eine Woche später, nach dieser Trauerzeit, Schiebe sitzen, was machen die? Die gehen zum Rechtsanwalt und machen die auch das zweite Testament. Was steht dort? Liebe Kinder, Dank, dass liebe Kinder, ich wusste, dass ihr wirklich beerdigt ohne meine Socken, weil das ist verboten. Aber ich wollte euch zeigen, ich war ein sehr reicher Mann. Von dieser Welt darf ich auch nicht meine Socken nehmen. Der Mensch, was er von dieser Welt mitnehmen kann, das sind, guten, das sind nur guten Taten, das er für seine Freund macht, für die Gesellschaft, für seine Familie. Das ist das Licht, das jeder in seinen beiden Hände hat. Egal, wenn er ist reicher Mann, bekurveter Mann oder nicht. Das liegt an uns, das Licht weiterzuhalten.